Willkommen zur zweiten Folge ähm, von meiner F2 2018 Saison in F1 2019. Ähm, ich habe mich dafür jetzt entschieden, die äh, Renndistanz beider Rennen auf 25% zu reduzieren. Ähm, ne, nicht auf 25% zu reduzieren, auf 50% zu reduzieren, ähm, weil einfach die Länge mir zu viel war, die 100% bei beiden Rennen. Wir fahren 50% bei beiden Rennen und ich gucke, wie gesagt, ähm, beide Rennen in eine Folge ein bisschen äh, zusammengekattet zu bringen. Aber mit live commentary natürlich. Und ich würde sagen, beginnen wir mal. Willkommen zurück bei der Formel 2. Zeit fürs Qualifying. Jeder hat die vier Punkte für die Pole morgen im Auge. Dann gehen wir mal auf eine schnelle Runde. So, dann geht es jetzt gleich mal auf eine schnelle Runde hier. Die sich etwa um die 2 Minuten Zeitmarke befinden müsste. Okay, die Kurve die ist sehr, sehr schwer jetzt fahren. Ähm, heute gab es die Ankündigung, wann die 2019er Saison der Formel 2 Fahrzeuge erscheint. Ähm, heute kam auch das der Performance Update für die F1-Wagen. Ähm, aber da ich gesehen habe, dass. Oh, die Kurve nicht gut bekommen. Da ich gesehen habe, dass die Formel-2-Wagen noch eine Weile auf sich warten lassen bis September laut den Patch-Notes äh, dachte ich mir so, gebe ich jetzt Gas mit der Formel-2-Saison hier mit der 2018-Saison und vielleicht mache ich dann noch einen 19er, wer weiß das zeigt sich ja noch aber die Formel-1 also die Formel-1 ist nicht formel 2 sondern die Formel-1-Saison, die kann ich für die habe ich ja genug Zeit beziehungsweise ich kann natürlich die 2018 auch solange mir Zeit lassen, wie ich will, aber ähm, wenn die 2019er Fahrzeuge da sind, hätte ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf die 2018er Form mit zwei Boliden Man könnte auch meinen, ja, ähm, ich sollte vielleicht es später rausgehen auf meine schnelle Runde, weil ich halt nur einen super soften Reifen habe am Wochenende aber das ist, das ist mir egal, weil ich warte jetzt nicht, ich könnte theoretisch natürlich die Zeit vorspulen, aber aber falls ich jetzt eine richtig scheiß Runde hinlege, ist nachher zu wenig Zeit. Und das will ich natürlich nicht. So, Jean Galil setzt sich die schnellste Runde. 1:53. Das ist, wär, also es wär, um, ist es etwa um die 2 Minuten Zeit. Ja. Ich habe auch relativ wenig Flügel drauf. Ich glaube, ich habe zwei er Flügel drauf. Also ich glaube, das ist sogar noch relativ viel, aber halt so, dass ich mit auf der Geraden relativ schnell bin. Und es reicht für eine 52,5. Das ist aktuell schneller als unser Teamkollege, Sergio statt der Kamera. Kamera. Ähm ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Und Fukuzumi ist zweiter. Okay. Was ist er denn gefahren? Ich bin eine Sekunde schnell, das ist gut. Ja, schauen wir gleich mal das Ende des Qualis. Boah, schaut mal, wie unsere Reifen abgenutzt sind nach so einem, ja nach so einem, äh, nach einer schnellen Runde. Okay, ich habe jetzt natürlich auch nur 50% runter geregelt, also eigentlich halten die doppelt so lange. Aber das ist schon übel. Ähm, ja, Sektoren in 2 und 3. Gucken wir mal, reicht das für die Pole? Wir wissen es nicht, wir wissen es gleich. Reicht es? Ja! super. Ja, und auf das damit Scheint haben also wir ein, durch die Pole Position ist. gerade mal die gerade die WM-Führung wieder übernommen. Das ist natürlich super. Ja, das ist finde ich sehr interessant, dass man dadurch äh, so vier Punkte kriegt. Das ist halt relativ viel, wenn man bedenkt, dass man für einen äh, Platz 8 im Rennen, im Hauptrennen, er ah ja, schon vier Punkte kriegt, das ist doch schon mal ordentlich. Also sozusagen Platz 8 haben wir schon mal äh, im Hauptrennen reingefahren. Ja, und ich würde sagen, gehen wir auf ins richtige Hauptrennen. Baku hat die Formel 2 Fans noch nie enttäuscht. Schnallen Sie sich an. Die Wagen nehmen ihre Startposition ein und jeden Moment beginnt das heutige Rennen. Willkommen Ja, leicht bewölkt ist es hier. In Baku. Dies ist keine gewöhnliche Rennstrecke, sondern beinahe ein Universaltest für fahrerisches Können. Sektor 1 enthält eine Reihe von 90 Grad Kurven, sozusagen um den Block herum. Sektor 2 bei der alten Stadtmauer ist noch enger und Sektor 3 hat Kurve 16 und dann 2,2 Kilometer Vollgas auf einer ebenen Strecke im sechsten Gang bis ganz zum Schluss zu bieten. Ja, das ist doch eigentlich sehr, sehr gut gesagt worden. Ja,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 Dank einer fantastischen Leistung gestern startet Landon Norris von der Pole Position. Und George Russell steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Album, Furco, Nick de Vries, Günther, Fukuzumi, Markeloff, Sette Camara, Roberto Meri, Gilei, Delitra, Jack Aitken und Latte, ah, Jörg, und Lorandi und die Startaufstellung. Jetzt Ach wird ja, Arion Maini, Eine Legende. Eine Legende der Formel 2 Saison 2018. <lacht> ja. Okay, remember to protect the inside on the run down to turn 1. Uh, Make yourself as wide as possible, robust, but fair. Äh, uh, statisch nicht auf den Supersoft? Okay. Äh. Uh, es ist. Okay, interessant. Ähm, um, na gut. Fahren wir einfach. Die Strategie nehmen wir. Und dann können wir eh nichts anbenziehen. Und oh, Einführungsrunde. Na ja gut. Äh, eine Einführungsrunde überspringen wir. Wir sehen uns gleich wieder. So, das Rennen beginnt. Oh, da war ich lange im begrenzer und ich kann irgendwie vorne bleiben das ist schon mal gut ähm, ich weiß noch nicht ob die Parts ob ich jetzt in, ob ich nicht vielleicht doch in einem Part beide Rennen mache oder vielleicht genau andersrum dass ich in jedem Part ein Rennen mache oder beziehungsweise das eine ein Rennwochenende was ja aus zwei Rennen besteht in jeweils zwei Parts splitter also nicht wundern wenn ich irgendwie mal abmoderiere oder anmoderiere oder nicht abmoderiere oder anmoderiere das dann ähm, am anfang oder ende einer folge ich weiß nicht genau wie ich es mache beim schneiden Ihr werdet es ja, ihr werdet es ja sehen Aber so, wir jetzt erstmal gucken dass wir uns hier absetzen und das sieht eigentlich schon gut aus So und Wasser saugt sich hier ran am ende der ersten runde willst wills wissen. Oh, die Fans rufen. Das ist super. Die wollen mich anfangen, dass ich hier wegkomme, schnell. Oh, jetzt habe ich hier habe ich richtig viel Zeit gewonnen. Das wird echt wichtig werden, weil wenn er wenn Russell im DS bleibt, dann habe ich echt ein Problem geh extra aus dem Windschatten. sechs Zehnt hatte ich nach dem Sektor Messpunkt. Jetzt habe ich eine Sekunde. Also ich habe zwei, drei Zehntel so oder vielleicht vier Zehntel gewonnen. Jetzt im letzten Sektor und der ja, bisschen nur aus der letzten Kurve. Und äh, der Vollgaspassage, der 2,2 Kilometer. Wobei man hier ja gar nicht komplett voll aufs Gas gehen kann, wie man gerade gesehen hat im Formel 2 Wagen. Das heißt ich hier die Zeit rausholen. Oh, man kann da doch gerade irgendwie so noch mit Vollgas durchfahren und man darf nicht in den sechsten glaube ich schalten, sonst wird das nichts. Das ist echt, echt schwer die Stelle Ich glaube, es sollte jetzt weit genug wieder weg sein, oder? Wow Das war echt eine neue schnellste Rennrunde, obwohl da zwei rote Sektoren bei waren da Sieht mal, wie viel das bringt, dass ich da voll auf dem Gas geblieben bin und über eine halbe Sekunde ja, die KI ist nicht wirklich langsamer als ich also die passt eigentlich bis halt auf in der im letzten Sektor weil die da immer abbremsen und ich jetzt Vollgas durchfahren kann und dabei habe ich nicht mal so ultra viel Flügel drauf aber dieses Problem in der Kurve hatte die KI in F1 2018 auch schon beziehungsweise ist ja gar nicht mal eine Kurve aber die fahren halt gar nicht mal unbedingt Vollgas durch und da kommt man selbst mit einem vollen Auto äh, ohne Probleme komplett durch mit Vollgas. Ist hm. ein bisschen ärgerlich. Oh mein Gott. Ah, das war so dumm. Und da sind vier Plätze verloren. Also zum Glück kein Schaden, das ist das Wichtigste. Beiden Schaden wäre auch nicht so schlimm gewesen, aber ein kleiner Schaden und ganz vorne geblieben wäre auch wäre eigentlich sogar das Beste, aber egal. Immerhin haben wir nicht so viele Plätze verloren. Weil anscheinend die ersten vier Fahrzeuge, beziehungsweise die ersten fünf, als ich noch führender war, sich gut abgesetzt haben vom Rest des Feldes. Ja gut, dann müssen wir jetzt wohl eine Aufholjagd starten. Die Hälfte des Grenzes ist ja noch vor uns, also da ist noch was drin. Oh, moin. Und plötzlich bin ich, äh, muss ich wieder jagen, bin ich zwei Zehntel lila und vier Zehntel, glaube ich, schneller als in den letzten Runden in dem ersten Sektor. Und diese Kurve ist echt extrem gemein. Da kann man so leicht, äh, da kann man so leicht über den Körb rutschen und dann in die Wand knallen, wie ihr es bei mir gerade eben gesehen habt. Also Glück, wie gesagt, keinen Schaden. Das wäre. Ich fand den Formel 1 war ganz anders ausgegangen. So, wir beide haben das DRS auf. Gucken, ob ich gleich einen Angriff wagen kann. Oh. Schwer. Ich versuch's es weiterhin auf der Außenseite. und. Oh mein Gott. Der ist da richtig schön langsam durchgefahren. Danke, De Fries. Haha. <lacht> ja, das war ein schöner Kampf um den vierten Platz. Jack 8 können aus dem Rennen, okay. Da gehen wir rein, ich entscheide das jetzt anhand der KI. Okay, die meisten, die bleiben draußen, das heißt, ich glaube auch draußen. Aber wo wir zwei von zwei, zwei sind draußen blieben, zwei nicht, also ja. Ähm, fahren wir mal weiter. So, andere gehen jetzt auch rein. Folgen wir ihnen mal. So, dann haben wir ordentlich Zeit halt in der äh, Boxeneinfahrt gewonnen. Gucken wir mal, was jetzt möglich ist. Wir sind nah dran an die Fries. Oh mein Teamkollege kommt natürlich auch in die Box. Dabei habe ich extra gesagt. Ähm, ja, ich komme diese Runde rein. Ich werde aufgehalten von Fooko. Ne, die Fries ist es, oder? Ich weiß nicht, ich glaube Fooko. Ne, Fooko. Okay. jetzt wieder komme ich raus. Ich weiß nicht, ob es irgendwie jetzt ob da jemand anders vorne ist. Also der noch nicht in der Box war. Aber ich denke mal nein. Ich denke jeder hat seinen Boxen doch gemacht. Mal gucken wir mal, ob wir an Fokus rankommen für unser Podium. Und schon mal jeder Sektor 2, aber das ist auch kein Wunder, die Reifen sind deutlich weicher und schneller. Oh, und Albert hat die schnellste Rennrunde. Schade. Und die okay, hole ich nicht zurück. Ja, und hier sehen wir die Fehler, die die machen, aber ich kriege jetzt, glaube ich, gerade keinen kein DS, weil ich schon zu früh vorbei war, leider. Das ist das Problem. Ja, ich habe ihn vor dem ds messpunkt schon überholt. Ja, das ist der Grund, warum er mich jetzt zurückholen kann. Aber ich. Oh! Bin deutlich schneller als Russell mit seiner schnellen Runde. Und das sind zwei weitere Punkte plus die. Äh. Drei weitere Punkte, die ich kriege von Fokus dritten Platz. So. Und Russell und Elvin, die kann ich noch kriegen in den drei Runden. Die kämpfen auch schön. So, jetzt sind wir dran an Russell. Das DRS, aber Russell auch und Elven. Oh mein Gott! Ach du Scheiße, ich konnte nicht mehr Ich wollte eigentlich ganz links überholen, auch wenn das nicht so gut ist, um die Kurve gut zu bekommen. Ähm aber Elvin hat dazu gemacht. Ich wäre sonst hinten reingefahren. Das war so knapp vor allem bei Russell auch noch daneben, weil der hat gerade so genug Platz gelassen. Das hätte echt sehr, sehr schief gehen können. Aber jetzt muss ich auch erstmal zwei Runden verteidigen. Das ist halt auch noch mal so eine Sache. Oh nein, mein DRS ist kaputt. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht vorbei vorbeilasse, wenn er mir zu nah dran ist, damit ich ihn jetzt in der nächsten Runde hier auf Startziel noch überholen kann, weil sonst bin ich bin nicht ausgeliefert. Ich habe einen guten Abstand. Oh mein Gott, wie ich da quer stand. Wisst ihr was? Ich lasse ihn vorbei. Um ihn dann auf der Gran zu schnappen. War alles andere. Oh. Sorry. Das wollte ich, ich wollte hier nicht in die Wand tauen Ich hab zu spät gebremst, schon wieder Oh man Okay, das könnte jetzt echt spannend, wenn Das kann wirklich jeder von uns drei gewinnen Okay Ich muss einfach nur hinter Wasser bleiben, bis zur DS so zu geraden Okay Wo ist mein DS? Ja mal, stimmt, mein DS ist kaputt, ich Idiot Warum habe ich das getan? Aber ich komme vor ihm an. <lacht> ja, moin. <lacht> ja. Ähm. Habe ich kurz nicht dran gedacht in der letzten Sekunde, dass mein DS kaputt ist, aber es, ist, es hat funktioniert trotzdem. Aber ich glaube, er hätte mich sonst gekriegt, hätte ich ihn nicht vorbeigelassen. Weil das, der DS einfach zu stark wäre.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 Die Sieger von heute haben gewiss eine glänzende Zukunft vor sich. Nach der heutigen Leistung haben wir diese mit Sicherheit verdient. Ja, kriegen wir noch, äh, 190 Punkte kriegen wir. 31 haben wir bisher. Und wir haben jetzt einen schönen Vorsprung auf äh, Alben und Russell ist jetzt Dritter in der WM. Das ist schon mal gut. Und im Team, ja, wir sind nah dran an, an, an, an Dams. Oder an Dams, wie man es möchte. So, hatte, Kamera, ist Elfter. Und ich hoffe, die reden jetzt nicht so viel, die Kommentatoren. Ja, aber ein schönes Ergebnis. Und, ähm, ja, das war's auch für heute von der Folge. Ähm, wir sehen uns dann im Sprintrennen und ich bin mega gespannt. Ja, das Sprintrennen. Mal gucken, was drin ist.